Er kam zur Visionssuche, um die Visionssuche zu unterstützen, mit einem Ritual auch. Und ähm, meinte dann so in der Pause, nachdem er auch das Manifestationshandbuch von, von ihr gelesen hatte, was da so am Tisch lag, ähm, kam so in der Pause zu mir her und meinte so, ich wollte nur sagen, das mit eurem Bus, das geht klar. <lacht> <lacht> ja, und äh, letzten. Letztes Jahr September kam er dann auch und seither sind wir unterwegs bis auf den Winter natürlich. Da steht diese wunderschöne Rarität natürlich in der Busgarage und äh, ja, so kam er zu uns. Super. Ein Wunder, ein Wunder. <lacht> eins von vielen. Mhm. Ja, stimmt. Ja, und so ist unser Leben ständig, also ständig ein Wunder. Es ist unglaublich, wie, ja, wie die Leute zu uns geführt werden, auf wundersame Art und Weise. Also jetzt zum Beispiel, dass du bei uns bist, ist auch kein Zufall. Und halt durch den Bus, das ist ein Magnet, das ist unglaublich, egal wohin wir kommen. Die Leute kommen einfach und die sind dann auch so offen. Also, und der Bus ist auch einfach so, wir sagen immer, das ist so unser Healing-Bus. Die Leute kommen hier rein und gehen glücklich wieder raus. Und das ist genau der Sinn und Zweck der Sache. Also, der Name ist Programm. Sunshine Peacemaker Love Bus. Nochmal. Sunshine Peacemaker Love Bus. Liebevoll genannt Sunny. Und der Name ist Programm? Ja. Der bringt die Sonne und den Frieden und die Liebe wieder in den Herzen. Allein schon dadurch, dass es so ist, wie er ist, ja, bestes Beispiel eigentlich für uns, ja, wir brauchen einfach nur sein, die, die wir halt eben sind, nicht mit den geschminkten Masken an, wenn wir die fallen lassen, Visionssuche ist dann super Ritual dafür und wieder in unsere Kraft gehen und unsere Vision leben, äh, dann kommt alles zu uns, was wir zur Umsetzung dieser Vision brauchen. <lacht> Genau, und zu dir hat ja der Bus noch was gesagt. Der Bus hat nämlich gesagt, ja. dass er uns jetzt ähm, zum Zentrum fährt, weil wir möchten ja ein Ökodorf gründen. Und dass er uns direkt zu dem Platz hinfährt, wo wir das sozusagen gründen können. Und glaubst ja. du den schon? Nee, wir lassen uns gerade finden vom Platz. Der Platz existiert schon. Yeah. Ähm, und der Bus hat gesagt, er fährt uns direkt dahin zum Promised Land. So würde es nämlich heißen, das gelobte ja. Land. Die Friedensbaumfamilie hat bisher ihr ganzes Herzblut in dieser Vision gegeben und nun braucht die Vision deine Unterstützung. Bist du bereit 5 Euro oder gerne auch mehr dafür zu geben? Die Volksbank legt pro eingegangener Spende 10 Euro obendrauf und du kannst dir dafür noch ein schönes Geschenk raussuchen oder erhältst optional eine steuerliche abzugsfähige Spendenquittung. Sei jetzt dabei. Wir freuen uns auf dich.